Ich bin Sebastian, 36 Jahre aus Bremen, ich bin selbstständiger Mediengestalter, würde wahrscheinlich von dem bedingungslosen Grundeinkommen profitieren, bin trotzdem dagegen. Ich will dieses, was, was Omo schon angesprochen hat, die, den neoliberalen Teil der BGE-Anhänger kurz vorstellen, nicht um das als Strohmann argument vorzutragen, ähm, sondern weil ich glaube, dass es äh, ganz spannend ist, dass dieses BGE eben so unterschiedliche Positionen äh, in sich vereinen kann, äh, was da eigentlich dahinter steckt und äh, wo dann äh, da auch das Problem ist. Ähm, ein Anhänger vom BGE ist äh, thürings Ex-Ministerpräsident Althaus, äh, dessen Modell sagt, äh, dass jeder 420 Euro bekommen soll, das ist weniger als, als Hartz IV. Äh, Thomas Strauper, ähm, der, der Präsident von der Hamburg, vom Hamburger Weltwirtschaftsinstitut äh, ist der Meinung, dass äh, ein BGE Mindestlohn, Tarifverträge etc. überflüssig machen würde und äh, sieht das BGE als äh, äh, ein ganz gutes Mittel, um Gewerkschaften ein bisschen zu entmachten. Ähm, Götz Werner, der auch äh, ganz bekannt ist als äh, BGE-Anhänger, äh, der Chef von WM, äh, möchte gerne die Gewerbesteuer, die Körperschaftssteuer, äh, die Einkommensteuer auf Kapitalgesellschaften abschaffen, also alles das, was irgendwie Millionäre und sowas bezahlen quasi und Unternehmen. Und äh, das bedingungslose Grundeinkommen durch eine äh, hohe Mehrwertsteuer von ungefähr 50 Prozent finanzieren. Ähm, und auch der, äh, der Telekom-Chef Höpkes ähm, ist dafür, Joe Caser ist dafür, der gesagt hat, Arbeiter sind arm, weil sie keine Aktien besitzen. Ähm, und der Chef von Tesla von Tesla, Elon Musk, der letztens einen Sportwagen in den Weltraum gejagt hat, der Chef von Facebook, Mark Zuckerberg und sowas, das sind alles BGE-Befürworter. Und das ist ja ein bisschen merkwürdig, warum das so ist. Und ich glaube, ein Grund dafür ist, dass sie sich eben erhoffen, dass das BGE einen Kombilohneffekt hätte. Also, dass das Kapital weniger Löhne bezahlen müsste, weil der Staat ja schon ein bisschen was zahlt. Göns Werner hat das selber mal so beschrieben, wenn beispielsweise eine Polizistin heute 1.500 Euro verdient, was schon mal sehr wenig ist, aber... Ähm, und das Grundeinkommen wäre 1.000 Euro, dann würde sich für sie zunächst nichts ändern, als dass ihr Einkommen dann aus zwei Teilen besteht: 500 Euro Gehalt und 1.000 Euro Grundeinkommen. Ähm, was klar ist, ist, dass das Modell, was OMO gerade vorgestellt hat, ja ein äh, ganz anderes ist. Das Ziel ist offensichtlich ein anderes, es geht nicht um ein Comido-Modell oder sowas, ähm, sondern es geht darum... Ähm, angesichts der Schikane in Jobcentern und so weiter, ähm, äh, Armut abzuschaffen und äh, für viele Menschen ein, ein schönes Leben äh, zu erreichen. Das ist ein heeres Ziel. Ich glaube aber, dass wir uns als Linke darüber streiten müssen, äh, welche Forderungen es sind, die es uns ermöglichen, möglichst starke Bewegung ähm, aufzubauen, die gegen Ungleichheit, Ausbeutung, Armut und so weiter auch kämpfen kann. Und ich glaube, dass die BGE das eben nicht leisten kann. Ich glaube sogar, dass das BEG ähm, da eine gefährliche Illusion ist, die mit diesem bürgerlichen und neoliberalen Modell möglicherweise enden wird. Äh, ein paar Gegenargumente. Von, äh, also, auf ein paar davon bist du auch schon eingegangen. Äh, du hast jetzt am Ende ja nicht mehr so viel Zeit, aber äh, wir haben ja genug Zeit jetzt noch in der Diskussion. Also ein, ein äh, Argument ist, dass das BGE Ungleiche gleich macht. Alle bekommen ja die gleiche Summe, egal ob sie Millionäre sind, ob sie einen Vollzeitjob haben oder gar keinen, äh, ob sie eine Eigentumswohnung haben oder Miete bezahlen müssen, ob sie krank sind oder eine Behinderung haben. Und ähm, ich glaube, wenn man äh, die Ressourcen von der Gesellschaft gerecht verteilen möchte, ähm, dann braucht es, Bedürftigkeitsprüfung in irgendeiner Form. Und damit meine ich nicht, dass den Erwerbslosen in die Kühlschränke geguckt wird, wie es jetzt gemacht wird unter dem Hartz-IV-System, sondern dass Millionäre zum Beispiel offensichtlich keine Hilfe brauchen, dass Leute, die eine Eigentumswohnung haben und keine Miete bezahlen müssen, dass, dass die auch weniger Hilfe brauchen als welche, die in München oder Berlin wohnen, wo die Mieten explodieren. Und ich glaube, wenn man diese Bedürftigkeitsprüfung nicht hat, wird man für so eine Forderung auch keinen Rückhalt in größeren Teilen der Gesellschaft bekommen. Ähm, zweiter Punkt, die Finanzierung. Ähm, es gibt so ein paar Spezialisten, die sagen, das BDE würde sich quasi von selbst finanzieren, weil das Personal der Bürokratie äh, sozusagen äh, eingespart werden würde. Ähm, völliger Quatsch. Also es sind 100.000 Beschäftigte ungefähr, die bei den Jobcentern arbeiten, wenn man davon ausgeht, dass sie irgendwie 4.000 Euro Arbeitgeberbrutto bekämen, äh, wären das 400 Millionen Euro im Monat Davon würde jeder in Deutschland 5 Euro bekommen, also finanziert sich nicht von selber. 1000 Euro BGE würden knapp eine Billion Euro kosten. Und eine Billion Euro sind mehr als alle Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen zusammen. Und entspricht ungefähr ein Drittel des Bruttonationaleinkommens. Und wenn man das schaffen will, dass wirklich der Staat jedem 1000 Euro bezahlt und diese eine Billion Euro irgendwo herkommt, ähm, und das nicht durch Mehrwertsteuer und Massesteuern und ähm, solche Sachen ähm, gemacht werden soll. Weil das dann den Effekt hätte, dass zwar alle dann WGE bekommen, aber das Geld, was sie da sozusagen bekommen, dann mit der anderen, äh, aus der anderen Tasche wieder rausgenommen bekommen. Ähm, es, braucht, es bräuchte ein enorm gutes Kräfteverhältnis, äh, um das Kapital, zu deswegen einen so großen Teil seiner Profite aufzugeben. Und selbst wenn das klappen würde, die ähm, hat äh, Broschüre rausgebracht, die ist da vorne beim Eingang auch, die ist äh, sehr spannend. Es ähm, sind viele gute Argumente dabei. Ähm, selbst wenn man das Kapital stark besteuern würde, ähm, müsste man trotzdem in jedem Fall in irgendeiner Form Massensteuern erhöhen. Also Lohnsteuer, Mehrwertsteuer und so weiter. Und übrigens, wenn man nur durch die Mehrwertsteuer das BGE finanzieren wollen würde, äh, wäre ein Mehrwertsteuersatz von 150 Prozent nötig, sagt Verdi. Also das ist schon ganz sache so. Ähm, und selbst wenn irgendwann ein hohes BGE eingeführt werden würde, würde äh, für, für so eine Reform den Weg zu eine Reform gehen, dass sie irgendwann unter Druck stünde. Ähm, und äh, dann so technische, technische Details wie ein fehlender Inflationsausgleich oder sowas ähnliches dazu so führen würde, dass dann, um es mit Marx zu sagen, die ganze alte Scheiße von vorne losgeht. Ähm, ein weiteres Argument für das BGE ist, dass die Löhne steigen würden, weil ja niemand mehr gezwungen wäre, sich für den Hungerlohn zu verkaufen. Ich äh, glaube, das ist nicht der Fall. Die, weil die Lohnhöhe sich ähm, also nach drei Faktoren bemisst: einmal die Lebenshaltungskosten, dass man nicht verhungert, weil ansonsten äh, wäre es ja halt doof. Ähm, der zweite Faktor ist gewerkschaftliche Durchsetzungsmacht. Und der dritte Faktor ist Angebot und Nachfrage. Ähm, und äh, da ist es so, dass Leute mit niedriger Qualifikation, von denen es viele gibt, aber nur wenig Jobs, ähm, dass die ähm, weiterhin schlecht bezahlt werden würden. Und äh, auch bei, bei Mediengestaltern, wie ich es bin, zum Beispiel, ähm, würde ein BGE wahrscheinlich dazu führen, also Selbstständige, ähm, würde wahrscheinlich dazu führen, dass bei ähm, ja jeder noch so schlechter Zuverdienst ein Zuverdienst wäre und deswegen willkommen wäre. Ähm, äh, wäre es dann so, dass man einen niedrigeren Preis anbieten könnte. Dass ich sagen könnte, ja klar, ich mache hier dein Logo für 50 Euro oder irgendwas. Ähm, und das würde dann ähm, die äh, Unternehmen und andere, andere Mediengestalter unter Druck setzen, eben auch solche Dumpingpreise dann zu bezahlen. Das würde ähm, Druck auf die Tariflöhne bedeuten und äh, Druck auf die Löhne insgesamt. Ähm, der vierte Punkt, den, der auch in der Präsentation zwischendurch vorkam, ist die Hoffnung, dass man mit einem bedingungslosen Grundeinkommen die Lohnarbeit als Ganzes überwinden könnte. Und ähm, ich, da muss man sich die Frage stellen, was ist eigentlich Lohnarbeit? Ähm, und ich glaube, was klar ist, es gibt ähm, schon eine, eine, eine Art Zwang, dass man arbeiten muss, jetzt nicht nur ähm, staatlich durchgesetzt, sondern Irgendjemand muss die S-Bahn fahren, irgendjemand muss den, muss den Müll wegbringen, äh, irgendjemand muss, naja, Medien gestalten, weiß ich nicht. Aber ähm, das Ding an der Lohnarbeit ist eben, dass, ähm, die, dass ein Teil von dem, was man da erarbeitet, sich privat angeeignet wird durch den ähm, Arbeitgeber. Ähm, ich glaube, der Zwang zur Arbeit in, in irgendeiner Form kann nicht verschwinden, aber diese private Aneignung, die kann verschwinden und damit würde sich, der Charakter von Arbeit äh, eben verändern. Und dafür bräuchte es aber eine Vergesellschaftung von Produktionsmitteln, von Fabriken, von Servern, von Netzen, ähm, von, von allem, was halt gesellschaftlichen Reichtum erzeugt. Ähm, und bge befürworter glauben, dass man äh, einfach den ökonomischen Zwang aushebelt, indem halt alle genug Geld haben und zack, ist die Lohnarbeit aufgehoben, ähm, ohne dass sich irgendwas an dieser privaten Aneignung äh, verändern muss. Und das ist, glaube ich, gefährlich. Ähm, weiterer Punkt, dass äh, Tätigkeiten außerhalb von Lohnarbeit finanziert werden können, also Hausarbeit und äh, freiwillige Arbeit im Sportverein oder keine Ahnung was. Ähm, also gerade bei Hausarbeit finde ich, ist das, ist das eine gefährliche Argumentation, weil erstens die Bezahlung ziemlich beschissen wäre, also für 1000 Euro oder 1200 Euro ähm, sich um seine Angehörigen zu kümmern oder sowas ähm, ist äh, ja, wie gesagt, eine schlechte Bezahlung. Und zweitens, glaube ich, dass, dass private Hausarbeit ähm, total unprofessionell ist eigentlich. Also wenn, man, man muss sich seinen, seinen Rücken kaputt heben, weil man die, nicht das richtige Bett hat, um die Leute aufzurichten. Ähm, man versorgt die Kinder, weil man keine Ahnung von Kindererziehung hat. Ja. Ähm, und und Kranke werden unsachgemäß versorgt. So. Ähm, ich glaube, dass äh, der Effekt von dem BGE wäre, dass es mehr Rückzug ins Private geben würde und eine Hausfrauisierung eigentlich, ähm, und das wollen wir nicht. Also der, das BGE will nicht die Anerkennung von Care-Arbeit verbessern, sondern eben zurück, äh, die, also Frauen wieder vermehrt, an Heim und Herd drängen. Ich glaube, was wir stattdessen bräuchten, wäre eben eine Vergesellschaftung von Sorgearbeit, dass es überall Gemeinschaftsküten gibt, dass es gut ausgestattete Kitas gibt ähm, und gut ausgestattete Pflegeeinrichtungen mit ausreichend qualifiziertem Personal wo ähm, Jung, Alt und Krank irgendwo versorgt werden. Weiterer Punkt. Ob das BGE nicht eigentlich die einzige Antwort ist auf eine Gesellschaft, der die Arbeit ausgeht. Das äh, kam auch in deinem Referat vor mit Industrie 4.0 und sowas. Wahrheit ist, dass der Gesellschaft die Arbeit überhaupt nicht ausgeht. Ähm, also äh, einmal ist Care-Arbeit eben, also diese Sorgearbeit, äh, die ich gerade angesprochen habe, äh, eine Sache. Ähm, aber das Entscheidende ist, dass tatsächlich nur Arbeitwerte schafft und Maschinen im Prinzip ähm, nur Werkzeuge sind, die die, die die Produktivität erhöhen können. Und es ist so, dass die Produktivität im Moment sogar langsamer steigt als zum Beispiel in den 70ern, wo sie so um 4% gestiegen ist, in den 80ern, und 90ern um 2% und heute steigt sie noch so um 1,2%. Also es ist nicht so, dass jetzt durch äh, Industrie 4.0 auf einmal das alles mega explodieren würde und äh, wir alle irgendwann keine Arbeit mehr hätten. Und selbst wenn es so wäre, dass uns die Maschinen und die Roboter und äh, irgendwelche Cybersysteme uns alle Arbeit wegnehmen äh, würden, wäre die Antwort darauf nicht zu sagen, okay, wir akzeptieren diesen Zustand und sagen, ähm, zwei Drittel, so wie es jetzt ist, müssen, irgendwie 40, 50, 60 Stunden schuften und ein Drittel ist dann eben dazu gezwungen, äh, nichts zu tun. Man kriegt dann zwar irgendwie äh, 1200 Euro WDE, aber ähm, naja, ist dann halt so. Ähm, und gleichzeitig hast du eben ein Prozent, was in äh, absurdem Reichtum schlägt. Und das kann eigentlich kein Zustand sein, den wir akzeptieren. Und ich glaube, die Antwort auf ähm, den Fakt, dass Leute ähm, erwerbslos sind und andere eben Überstunden schieben müssen, muss eben gemeinsamer Kampf sein um Arbeitszeitverkürzung, ähm, eine 30-Stunden-Woche. Bei vollem Lohn- und Personalausgleich würde zum Beispiel 5 Millionen neue Jobs bringen. So. Das wäre super. Ähm, in Wirklichkeit ist es gar nicht so, dass uns eine Post-Arbeitsgesellschaft äh, droht. Ähm, in Wirklichkeit also es sind mehr Menschen auf der Welt Arbeiterinnen als je zuvor. Aber was auf jeden Fall so ist, ist, dass die prekäre Arbeit insgesamt zunimmt. Und da muss man sich angucken, woher es kommt. Das hattest du gesagt, da sind wir uns einig. Der Grund dafür ist äh, Neoliberalismus. Und der Grund dafür wiederum ist, ähm, dass der Kapitalismus in der Krise steckt. Also Profite wollen mehr werden. Ähm, und äh, es, es gibt aber nicht genug ausreichend äh, profitable Anlagemöglichkeiten, weil die Leute gar nicht mehr das Geld haben, um das ganze schöne Zeug zu kaufen, was produziert werden kann. Ähm, weiterer Grund ist allerdings auch, dass die Arbeiterbewegung insgesamt äh, im Rückzug sich befindet. Es gab lange keine Siege der Arbeiterbewegung mehr ähm, und das führt dazu, dass das Vertrauen in Arbeitskämpfe, in Gewerkschaften, in die Arbeiterbewegung insgesamt schwindet. Ähm, und also für viele scheinen, glaube ich, die, diese Idee, dass man eine sozialistische Gesellschaft äh, erreichen könnte, oder überhaupt eine andere Gesellschaft, irgendwie unrealistisch. Und deswegen, daher kommt es, glaube ich, dass das BGE dazu eine Art Utopie-Ersatz wird. Ähm, also es ist scheinbar leicht zu haben, weil das nur eine, eine politische Entscheidung ist, so ähm, man kann aber total viel. Es, also die Löhne würden steigen, es wäre mehr Freiheit da, die Lohnarbeit würde überwunden werden und so weiter. Und das alles ohne eigentlich die gesellschaftlichen Grund, äh, Grundlagen in Frage zu stellen. Also den Privatbesitz an Produktionsmitteln zum Beispiel, so, den müsste man nach BGE gar nicht, äh, gar nicht ertasten. Ähm, das Ding ist aber, dass für das, für das Kapital das BGE eben ein perfektes äh, einfallsvor ist eigentlich, weil es eben so ein Etikett ist, ähm, was dann von Linken emanzipatorisch aufgeladen wird ähm, und es sind dann halt nur so ein paar technische Details, die das emanzipatorische dann vom neoliberalen Grundeinkommen trennen, ein paar hundert Euro mehr oder weniger, fehlender Inflationsausgleich, äh, Massengescheuerung und so weiter. Und zack, wird halt aus einer äh, vermeintlich emanzipatorischen Utopie eine völlig neoliberale, furchtbare Dystopie. Ähm, das wollen wir, glaube ich, nicht. Statt, und statt diesem Etikett und dieser Worthülse bedingungsloses Grundeinkommen, das halt entweder links oder rechts ausgelegt werden kann, äh, glaube ich, brauchen wir ein klares Programm, äh, das die Einheit der gesamten Arbeiterklasse. Herstellen kann und das wäre eben äh, eine radikale Arbeitszeitverkürzung, Millionen Personalausgleich. 30 Stunden ist wahrscheinlich sogar noch zu viel bei dem bei heutigen Stand von, von Produktivität. Ähm, davon würden Erwerbslose ebenso profitieren wie die Arbeitenden. Es braucht einen Kampf um einen ähm, massiv erhöhten Mindestlohn ohne jegliche Ausnahmen. Es braucht eine sanktionsfreie eine Sanktionsfrei Mindestsicherung äh, für alle, die es brauchen, von 1050 Euro. Und schließlich braucht es auch die Vergesellschaftung von Produktionsmitteln, um den Charakter von Arbeit und von Produktion grundsätzlich zu ändern. Also für gesellschaftlichen Bedarf statt für Profit. Und also statt für 1000 oder 1200 Krümel pro Monat zu kämpfen, sollten wir für die gesamte Bäckerei kämpfen.